Hallo die Partners, hier mal wieder ein kleiner Kurztipp rund ums Thema Google Analytics. Und zwar geht es um die neue Google Analytics 4 Property. Da gab es ein paar Verwirrungen in den letzten Tagen, die ich auch so gelesen habe und habe gedacht, ich mache mal kurz ein Video und erkläre, wie man die alte und die neue, die Google Analytics 4 Property, entsprechend erstellen kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht's es weiter. Ja, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon bemerkt haben und zwar steht hier oben seit circa 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tagen, je nachdem, Google rollt das natürlich immer wieder aus, dass jetzt eine sogenannte neue Property vorhanden ist. Und das hat für einige Verwirrung gesorgt in den letzten Tagen, wo ich auch immer wieder in Foren und auch entsprechend in Gruppen, sei es bei LinkedIn oder eben auch bei sing und so weiter gelesen habe und ich zeige jetzt wie man dieser verwirrung etwas auflösung stiften kann nämlich wenn jetzt eine property bereits vorhanden ist dann ist es ganz ganz wichtig dass sie, dass diese beiden properties äh, nebeneinander laufen nämlich die neue property zu erstellen und hier kann man den entsprechenden namen geben und wenn man jetzt hier einfach auf Weiter klickt, dann kommt die neue Property zum Zug. Wenn man das nicht möchte, muss man hier auf Erweiterte Optionen einblenden, weil es wird aktuell standardmäßig immer diese neue Analytics 4 Property erstellt. Dann kann man hier die Aktivierung machen und dann hat man sowohl Google Analytics 4 als auch Universal Analytics erstellen, optimierte Analysen für Google Analytics 4 Property aktivieren oder man kann sagen, nee, ich möchte nur Universal Analytics Property erstellen und dann wird auch nur eine Universal Analytics Property erstellt. Ich empfehle grundsätzlich beides zu erstellen, weil Analytics 4, ist äh, im Moment noch im Beta-Stadium und ich habe auch schon einiges gelesen, dass teilweise das Tracking nicht sauber funktioniert, dass die Tags nicht sauber feuern, wenn man in den Google Tag Manager geht. Also hier auf jeden Fall das entsprechend dann auswählen, dass man sowohl Google Analytics als auch Universal Analytics Property erstellen kann und das findet ihr über die erweiterte Optionen.